Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. fragdenroger.ch, das Portal rund ums Thema Digital Marketing, wo du mir deine Fragen stellen kannst und wo ich jede Woche immer Mittwoch eine Frage per E-Mail beantworte. Es gibt auch einen kleinen Blogbeitrag immer zu diesem Thema, meistens einfach nur, um das Video dann zu posten. Heute in diesem Video geht es rund ums Thema der Social Media Strategie. Was solltest du beachten? Vor allen Dingen, wie gehst du diese Strategie auch an? Und dazu habe ich dir auch ein paar Sachen, die ich dir erzählen möchte rund um dieses Thema. Bei einer Social Media Strategie ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir entsprechend ich sage mal, Gedanken machst rund um das Ziel dieser Kampagne. Was willst du mit dieser Kampagne erreichen? Diese Kampagne soll dir auch entsprechend viel Umsatz oder viel neue Kunden generieren. Deswegen ist es wichtig, was du dann auch anzubieten hast in dem Bereich. Ein weiter wichtiger Punkt ist natürlich auch die Ressourcen, die du dafür aufwenden musst. Die musst du berücksichtigen, dazu später aber mehr. Wir haben jetzt im Bereich Social Media zwei, ich sag mal, zwei Lager. Wir haben das Business-Lager bei Xing und LinkedIn und wir haben das Privat-Lager bei Facebook, Twitter, Google Plus und wie sie alle heißen. Und, um das richtige Portal bzw. das richtige Social Media für dich zu finden, musst du zuerst mal wissen, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt aktiv. Das heißt, wenn du eher Personen ansprechen möchtest, die in Firmen drin sind, bzw. zum Beispiel die CEOs oder die CFOs und so weiter, wie sie alle heißen, oder die Marketingverantwortlichen, das ist äh, relativ einfach zu machen über Xing und LinkedIn weil du dort halt sehr viele Leute hast, die ihren Beruf hinterlegt haben und da könntest du dann zum Beispiel auch relativ einfach Werbung schalten. Es geht jetzt aber in diesem Video nicht um die Werbung zu schalten, sondern es geht darum, wie du eine Social Media Strategie aufbaust. Und wie gesagt, schon zu Beginn, da geht es um das Ziel, was willst du mit dieser Kampagne erreichen? Und da musst du natürlich auch die entsprechenden Formate nutzen, beziehungsweise die richtigen Bilder nutzen und eben auch nicht nur die richtigen Bilder, sondern eben auch zum Beispiel Videos und so weiter, wie ich zum Beispiel sitze hier in meinem Anzug, weil ich ja die Businessleute entsprechend ansprechen möchte oder halt auch kompetent rüberkommen möchte, dass das Ganze auch ein bisschen professioneller aussieht und ich es eben für alle verschiedenen Kanäle entsprechend nutzen kann. Das heißt, wenn du ein Videoformat nutzt für deine Kampagne, dann solltest du schon mal ein paar im Voraus produzieren und nicht ad hoc alles nacheinander machen, weil das könnte relativ zeitaufwendig sein. Dann was natürlich auch noch dazu kommt, ist eben dieser Zeitfaktor und dieser Zeitfaktor hat ich sag mal so zwischen 5 und 20 Stunden entweder pro Woche oder pro Monat, je nachdem am Anfang wird es ein bisschen weniger sein, weil du noch nicht so viel interagieren musst mit den Kunden oder den potenziellen Kunden auf den Social Media Kanälen. Deswegen musst du dir unbedingt darüber Gedanken machen, welche Person in deinem Unternehmen eben diese Kapazität hat, diese 5 bis 20 Stunden pro Woche oder pro Monat, wer kann diese aufwenden? Dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, das artet jetzt ein bisschen viel aus. Das heißt, du hast relativ viel Arbeit, die du dort erledigen musst dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du dir eher externe Hilfe holst, zum Beispiel bei mir oder eben auch dir eine Person anstellst, die nur für diese Kampagnen zuständig ist. Das aber wirklich erst zum Schluss, wenn es dann wirklich nicht anders geht, weil das ist natürlich auch ein Kostenfaktor muss in deine Rechnung entsprechend hineinpassen. Dann was ich dir sehr ans Herz lege, ist, dass du die Kampagne oder beziehungsweise die Social Media Kanäle dann nicht einfach über einen Praktikanten oder eine Praktikantin entsprechend verwalten lässt. Außer natürlich mit einer Ausnahme, die Person kennt sich richtig gut aus in Sachen Social Media. Weil sich in Social Media auszukennen, heißt nicht einfach nur da ein Instagram-Profil oder da ein Facebook-Profil zu haben und da mal ein bisschen Posts zu veröffentlichen, sondern man muss auch die ganzen äh, Netzwerke entsprechend verstehen. Man muss wissen, wie man kommentieren muss. Man muss auch ein bisschen wissen, wie man kommunizieren muss. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Arbeit definitiv nur einem Profi überlassen wird und eben entweder externer Hilfe, wie zum Beispiel bei mir oder eben intern im Unternehmen. Da kann man sich auch extern ein, eine Person holen, die die Personen dann im Unternehmen schult auf diese Social Media Netzwerke und was ganz, ganz wichtig ist, die Sekretärin, die da relativ viel Zeit hätte, um eben diese Social Media Kanäle auch noch zu betreuen, das solltest du tunlichst vermeiden. Immer natürlich unter Voraussetzung, die Person hat keine Ahnung von Social Media. Dann der ganze Kostenfaktor, würde ich mal behaupten, dass das schnell 10.000 bis 20.000 Euro pro Jahr kosten kann, je nachdem wie viel Zeit das du aufwendest und da geht es halt nicht nur darum, wie viel Werbung investierst du, sondern es geht auch darum, wie du die Person entsprechend einsetzen möchtest, das heißt die Person wird dann für dein Unternehmen nicht der eigentlichen Arbeit nachgehen, sondern eben dieses Social Media erledigen und deswegen ist es natürlich auch klar, dass du da dir ein bisschen Gedanken machen solltest. Dann noch zum Thema, was mache ich denn überhaupt in Sachen Social Media? Wie setze ich so eine Kampagne überhaupt auf? Es gibt ja die Möglichkeit, dass du zu Beginn ein bisschen Werbung schaltest und sagst, hey, wir sind jetzt neu auf dem Markt oder möchten dies oder das oder jenes erreichen. Und dann gehst du hin und machst ein bisschen Werbung, investierst da ein bisschen etwas. Und ich würde da sagen so, 300 bis 600 Euro pro Monat sollten das schon sein und wenn du gute Inhalte produzierst, wird sich das irgendwann so verselbstständigen, dass du halt eben nicht mehr viel Werbung machen musst oder eben auch nur wenig Werbung machen musst und das könnte zum Beispiel sein, wenn du jetzt ein Reisebüro bist, dass du mal einen Reiseblock aufsetzt und entweder du selbst oder auch deine Kunden dazu animierst, ihre Reiseberichte einzusenden. Und vielleicht kannst du das noch mit einem ich sag mal Wettbewerb entsprechend lösen, dass du da noch einen Wettbewerb veranstaltest, wo man eine Reise gewinnen kann. Nach Wahl würde ich da jetzt vorgehen und nicht einfach sagen, du kannst jetzt für zwei Wochen auf die Malediven gehen zu meinem Preis. Sondern da solltest du schon nach Wahl irgendwie vorgehen. Wie das dann halt individuell aussieht, das muss jeder selbst wissen. Da kann ich nicht sehr viel dazu beitragen. Jetzt gerade in diesem Video. Du kannst dich aber gerne an mich wenden. Dann können wir mal gemeinsam eine solche Strategie ausarbeiten und schauen, was ist überhaupt möglich. Ich hoffe, ich konnte dir zum Thema Social Media Strategie und wie so eine aussieht, entsprechend weiterhelfen. Ich hoffe auch, es hat dir ein bisschen, dich ein bisschen weitergebracht. Auch das Ganze hier mit allen anderen Videos, die ich schon veröffentlicht habe, ist ja mittlerweile schon die relativ sechste Folge, nicht nur die relativ sechste Folge, sondern es ist die sechste Folge, die ich jetzt schon produziert habe. Und äh, freue mich natürlich weiterhin auch, dir gute Infos zu liefern. Dann möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen unter www.fragdenroger.ch. Dort findest du natürlich alle meine Videos. Dort findest du auch die drei Gruppen, die ich gegründet habe, wo du mir eine Frage stellen kannst auf Xing, LinkedIn oder Facebook, je nachdem, wo du am liebsten aktiv bist. Trete einfach bei. Ich bestätige dich sehr gerne. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn du dort deine Fragen stellst. Entweder beantworte ich die oder meine Community, die schon mit dabei ist. Und ganz zum Schluss möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass du noch zum kostenlosen Digital Marketing VIP Club beitreten kannst auf lernenmitroche.ch. Dort erwarten dich ganz viele E-Books zum Downloaden und eben auch Videos, Kurzvideos zu verschiedensten Themen.